Immobilien haben Sie schon immer interessiert, Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen? Ja, dann bietet Ihnen der Marktführer die Chance, einmal hinter die Kulissen zu blicken. Lernen Sie an einem Tag alles über gute Marketingstrategien, über den Markt des Immobilienmaklers und natürlich über die Erfolgsfaktoren der Nummer 1 der Immobilienvermittlung in Österreich, in Europa und weltweit. Wir laden Sie ein, investieren Sie mal einen Tag in Ihre mögliche berufliche Zukunft und hören Sie sich das an. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.remax.at. Wir freuen uns ganz besonders darauf, Sie persönlich kennenzulernen.